Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den französischen Truppenabzug aus Mali und die allgemeine Situation in dem Land. Musik Am vergangenen Donnerstag hat der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt, dass Frankreich gemeinsam mit seinen Verbündeten seine Truppen aus dem westafrikanischen Mali zurückziehen wird. Zu Frankreichs Partnern gehören 13 europäische Länder und Kanada. Deutschland in diesem Fall allerdings nicht. Die 5.100 französischen Soldaten und Soldatinnen soll Macron zufolge schrittweise abziehen. In den nächsten Wochen sollen erste Stützpunkte geschlossen werden und bis Ende Juni sollen alle Soldaten der Operation Barkhane und des Unterstützungseinsatzes Takuba malische Staatsgebiet verlassen haben. Bisher hatte Frankreich als ehemalige Kolonialmacht seit 2013 verschiedene Missionen in dem Land geführt, um den Dschihad dort zu bekämpfen, dazu gleich mehr. Erstmal zu den Gründen, warum Frankreich seine Antiterror-Einsätze in dem Land nach neun Jahren jetzt beendet, obwohl die Terrorgruppen in Mali immer noch sehr präsent sind. Zuerst muss man wissen, dass Malis politische Situation sehr instabil ist. Denn in den vergangenen anderthalb Jahren gab es zwei Militärputsche. Seitdem herrscht in Mali eine Übergangsregierung, die sehr stark vom Militär dominiert ist. Dieser Regierung scheint es vor allem um ihre eigenen Interessen zu gehen. Die Korruption ist hoch und eine unabhängige Justiz gibt es nicht wirklich, da Richter durch die Regierung ernannt und kontrolliert werden. Außerdem sind Armut, Hunger und organisierte Kriminalität weitere Probleme, die in Mali seit Jahren herrschen und die die Regierung nicht angeht. Und natürlich spielt der Terrorismus, weswegen die internationalen Truppen vor Ort sind, eine große Rolle. Und in diesen zahlreichen Problemen findet sich auch schon der erste Grund, denn die malische Regierung tut aus Sicht Frankreichs nicht genug gegen all diese Probleme, so sagte Präsident Macron in der Erklärung zum Truppenabzug. Ein Sieg gegen den Terrorismus ist nicht möglich, wenn der betroffene Staat den Kampf nicht mitträgt. Frankreich könne keinen souveränen Staat ersetzen, so Macron. Allgemein steht die Militärführung Mali seit dem Putsch immer wieder in der Kritik. Das Land war im Sommer 2021 bereits aus der Afrikanischen Union und der wichtigen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS vorübergehend ausgeschlossen worden, weil der damalige Übergangspräsident abgesetzt worden war und der Armeeoffizier Asimi Goiter diesen Posten übernommen hatte. Wegen diesem Vorgang hatte Frankreich damals schon angekündigt, bis 2023 die Soldatenanzahl im Land zu halbieren. Dazu kam dann auch noch, dass das Militär Anfang des Jahres die für diesen Monat angekündigte demokratische Wahl auf 2025 verschoben hat, was im Land auf große Kritik stoß und von Frankreich mit Empörung aufgefasst wurde. Aber auch sonst erhöhte sich die Spannung zwischen Mali und Frankreich. Im Januar diesen Jahres wies die malische Regierung beispielsweise den französischen Botschafter aus und im August 2021 war auch bekannt geworden, dass die malische Militärregierung mit russischen Söldnern zusammenarbeiten will, nämlich mit der sogenannten Wagner-Gruppe, die zu einer privaten russischen Sicherheitsfirma gehört. Daraufhin hatte der französische Außenliste bereits mit dem Abzug gedroht. Im Parlament Frankreichs, der Nationalversammlung, hatte er gesagt, ein Eingreifen einer solchen Gruppe in Mali wäre mit unserer Präsenz nicht vereinbar. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Abzug nicht wirklich überraschend kommt. Frankreich hätte schon seit einiger Zeit an der Fortführung der Einsätze gezweifelt. Das heißt aber nicht, dass Mali nun gänzlich auf sich allein gestellt ist, auch wenn es wie gesagt die Suspendierung aus zwei afrikanischen Vereinigungen und zusätzliche EU-Sanktionen gegeben hat, gibt es weiter internationale Hilfe und Zusammenarbeit. Zum einen hat nicht nur Frankreich Einsätze in Mali durchgeführt, sondern es bestätigen ja auch die Vereinten Nationen und die Europäische Union in dem Land. Deutschland hat in Mali 1300 Soldaten und Soldatinnen stationiert. Der Großteil dieser Streitkräfte hilft bei der UNO-Mission MINUSMA mit. Dort geht es darum, das Land zu stabilisieren und ein Abrutschen in das totale Chaos zu verhindern. Wie die Bundeswehr selbst auf ihrer Seite schreibt, sei das Ziel der Mission. Die Sicherung des Friedens in Mali. Der Einsatz gilt als das gefährlichste UN-Mandat, da dschihadistische Terrorgruppen immer wieder Angriffe auf die Soldaten verüben. Seit dem Beginn 2013 starben fast 250 der 13.000 teilnehmenden blauhelm Die zweite Mission, an der ungefähr 100 deutsche Soldaten teilnahmen, ist die Ausbildung malischer Sicherheitskräfte, die durch die EU durchgeführt wird. Dieser Einsatz wird seit dem Putsch 2021 immer wieder angezweifelt, da durch die Ausbildung natürlich auch das Militärregime unterstützt wird, was ja der europäischen Kritik und noch mehr den Sanktionen widerspricht. Jetzt auch durch den Abzug Frankreichs wird immer mehr über ein Ende der Mission nachgedacht, denn Frankreich hatte die meisten Truppen im Land und betrieb ein Feldlazarett. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD ließ sich erstmal alle Möglichkeiten offen, gab aber auch in Bezug auf das fehlende Lazarett zu bedenken, das ist wichtig für unsere Soldatinnen und Soldaten und daher kommt es jetzt darauf an, auch sehr zügig über eine Kompensation der französischen Fähigkeiten zu sprechen. Wer kann das übernehmen? Da aber die UN-Mission tatsächlich für eine gewisse Stabilisierung in der gesamten Sahelzone sorgt, ist es wahrscheinlich, dass dass Deutschland die Mission fortführen wird, anders als zurzeit den EU-Ausbildungseinsatz, der sich Stand jetzt eher dem Ende zuneigt. Allerdings stellte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann klar, dass man sich jetzt erst mit den Partnern absprechen werde und schauen müsse, wie die französische Lücke gefüllt werden könne. Davon werden wir abhängig machen, ob wir uns dort weiter engagieren, sagte sie der Tagesschau. Eine Entscheidung muss dann spätestens im Mai der Bundestag treffen, denn dann drohen die beiden Einsatzmandate auszulaufen. Aber auch abseits der militärischen Hilfe mit Soldaten und Soldatinnen in Mali kann das Land unterstützt werden, nämlich durch sogenannte Entwicklungshilfe, also dass verschiedene Länder Gelder für ein Land zur Verfügung stellen. Diese Option nutzen aktuell viele Staaten. 2019 erhielt Mali mehr als anderthalb Milliarden Euro an Hilfen und Frankreich kündigte an, statt den militärischen Einsatz nur mehr auf Entwicklungshilfe und zivilgesellschaftliche Ansätze setzen zu wollen. Genaueres sagte der französische Präsident Macron allerdings nicht und auch zu weiteren Zahlen oder Fakten in Sachen Entwicklungshilfe konnten wir nicht so viel finden. Der Begriff fällt eigentlich fast immer in Zusammenhang mit Veruntreuung und Korruption. Allgemein ist die Lage der malischen Bevölkerung schlecht. Wie eben schon erwähnt, grassiert der Hunger und ungefähr die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Durch zahlreiche Terroranschläge sterben jährlich hunderte Menschen. 300.000 Menschen sind laut dem UN-Flüchtungshilfwerk UNHCR außerdem auf der Flucht. Auch die politische Stimmung in der Bevölkerung ist im negativen Sinne besonders. Es herrscht eine große Politikverdrossenheit, was sich unter anderem an den niedrigen Wahlbeteiligungen bei den letzten Wahlen zeigt, die meist zwischen 20 und 40 Prozent lagen. Der Grund dafür ist, dass kein Vertrauen in in die Regierung besteht da sie für die Menschen im Land wenig spürbar ist. In einer Radioreportage des Deutschlandfunks hieß es dazu, die betroffenen Staaten bleiben der Bevölkerung weitgehend schuldig, was eigentlich ihre Pflicht wäre. Der Schutz der Bevölkerung ist die wichtigste staatliche Aufgabe, aber auch Bildung, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe und andere Bürgerrechte gehören dazu, so die Journalistin. Denn nur weil diese Dinge nicht gegeben sind, können Terrororganisationen solche Größen erreichen. Sie füllen das Machtvakuum aus, was die Regierung durch fehlendes Handeln hinterlässt. Und so können, und so können sie auch ihren Zuwachs steigern, die eben zitierte Deutschlandfunk Reportage schildert, dass Familien teilweise eines ihrer Kinder nur zu islamistischen Gruppen schicken, damit ihr Haus und Vieh bei Überfällen verschont werden und nicht, weil sie eine islamistische Überzeugung hätten. Um Mali also zu einer funktionierenden Demokratie zu machen, bräuchte es neben demokratischen Neuwahlen mehrere tiefgreifende Reformen und ernsthafte Bemühungen, Armut und Hunger zu bekämpfen und Bildung und gesundheitliche Versorgung zu ermöglichen. Um noch utopischer zu werden, müsste dies aus eigener Kraft, möglichst ohne ausländische Militärpräsenz, geschehen. Frankreichs Einsatz hatte immer mehr Menschen in Mali nicht gefallen. Die ehemalige Kolonialmacht war teilweise sogar als erneuter Besatzer wahrgenommen worden. Bei französischen Einsätzen sind immer wieder Zivilisten mehr oder weniger unabsichtlich getötet worden. Dass diese eben formulierten Schritte in den nächsten Jahren wohl kaum umgesetzt werden werden, ist uns natürlich bewusst, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie dringend nötig wären für die Terrorbekämpfung, für die Demokratie und vor allem für die malische Bevölkerung. Und zu dieser Bevölkerung bzw. zu dem Land wollen wir jetzt an dieser Stelle ein paar Daten und Fakten nennen. Erstmal. Mali liegt in Westafrika und ist, Ländern, und ist von den Ländern Mauretanien, Algerien, Niger, Burkina Faso und Guinea umgeben. Die Hauptstadt heißt Bamako und liegt im Süden des Landes, in dem auch nicht die meisten, der nicht ganz 20 Millionen Einwohner leben. Insgesamt ist die Bevölkerungsdichte 16 Menschen pro Quadratkilometer ziemlich niedrig. In Deutschland beispielsweise kommen auf einen Quadratkilometer 232 Menschen. Wirtschaftlich stützt sich Mali vor allem auf die Landwirtschaft, die Fischerei und den Abbau des größten Bodenschatzes, nämlich Gold. Allerdings ist Mali trotzdem stark von Entwicklungshilfen aus dem Ausland abhängig. Abgesehen von der Drangsalierung der Bevölkerung durch die zahlreichen Probleme, hat Mali eine lange Tradition und Kulturgeschichte vorzuzeigen, die sich heute noch vor allem in der Musik, dem Gesang und dem Theater zeigt. Was auch die Geschichte betrifft, lassen sich die malischen Wurzeln sehr weit zurückverfolgen. In der Region soll es bereits im Jahr 4000 vor Chr. erste Vielzüchter gegeben haben. Ziemlich wenig haben wir bisher über den ursprünglichen Grund der Militäransätze geredet, die islamistischen Terrorgruppen. Dazu müssen wir einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2012 machen, und zwar springen wir zu den Tuareg, ein größtenteils nomadisch lebendes Volk, was unter anderem in Mali, aber auch in den Nachbarländern lebt, den Teil dieses Volks, Genauer gesagt die Nationale Bewegung für die Befreiung des Azawad kurz MNLA, begann damals den insgesamt vierten Aufland in Mali und verbündete sich mit islamistischen Gruppen, um im Nordteil des Landes, die Region heißt Azawad) ein eigenes Land auszurufen. Da der nur dünn besiedelte Landesteil nicht über genügend stationierte Soldaten verfügte, die teils sogar zu den Aufländischen überliefen, konnten sie in den nächsten zwei Monaten große Fortschritte erzielen. Das Militär, was gegen die Turek machtlos war, botzte stattdessen im März den Präsidenten, weil dieser unfähig sei, den Aufstand zu bekämpfen, und riss so erstmal die Macht an sich. Währenddessen nahm die MNLA das Handelszentrum Gao ein, erklärte ihre Ziele für erreicht und rief am 6. April 2012 die Unabhängigkeit für Asawad aus, die allerdings von keinem Land anerkannt wurde. Im Sommer 2012 stellte sich dann die Zusammenarbeit der MNLA mit islamistischen Gruppen, die unter anderem Al-Qaida nahestehen, als Fehler heraus, denn diese Gruppen vertrieben die Turan und übernahmen die Kontrolle. Ihr Ziel war es, ganz Mali zu erobern und die Scharia im Land einzuführen. Die Situation des malischen Militärs verschlechterte sich immer weiter, so sodass im Januar 2013 schließlich der Übergangspräsident Raouret den damaligen französischen Präsidenten Hollande um militärische Unterstützung bat, da die Aufständischen kurz davor standen, die Hauptstadt Bamako einzunehmen. Hollande reagierte schnell und bereits am nächsten Tag, dem 11. Januar 2013, griff Frankreich in Mali ein. Somit war die Vorgängeroperation zum jetzt beendeten Einsatz geschaffen, sie trug den Namen Serval. Mit französischer Hilfe konnten die Rebellen zurückgeschlagen und die de facto Unabhängigkeit Asservats beendet werden. Doch auch wenn dadurch der konventionelle Krieg vorbei war, konnten, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, die Terrorgruppen nicht gänzlich aus Mali vertrieben werden. Manchen Berichten zufolge ist der Norden Mali sogar Rückzugsort für zahlreiche Islamisten, die in der gesamten Sahelzone aktiv sind. Die Militärregierung hat deshalb, neben den Missionen ausländischer Nationen immer wieder auf sogenannte Selbstverteidigungsmilizen gesetzt und diese angeblich auch gefördert, was von internationalen Beobachtern scharf kritisiert wurde. Denn diese Milizen sind Gruppen, die eigentlich zur Bekämpfung des Terrorismus helfen sollten, in der Praxis allerdings oft auch nur bestimmte Volksgruppen angreifen und ihre eigenen Interessen durchsetzen. Allerdings werden nicht nur solche Milizen Vorwürfe gemacht, sondern eigentlich alle Seiten sehen sich mit Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen konfrontiert, egal ob Islamisten, Regierungstruppen oder ausländische Soldaten. Sicherheitskräften in Gefängnissen wird beispielsweise vorgeworfen, Menschen willkürlich zu erschießen und teilweise sollen Menschen ohne Gerichtsverfahren innerviert worden sein. Gleichzeitig überfallen die Islamisten scheinbar wahllos Dörfer und plündern dort. Französische Soldaten erschossen 2020 in einem Dorf einen Motorradfahrer, weil sie ihn für einen Attentäter hielten. Wie die Konfliktforschungsorganisation ACLED berichtet, seien 2020 insgesamt mehr Zivilisten durch Soldaten und Mitglieder von Milizen getötet worden als von Islamisten. Das führt wiederum dazu, dass sich mehr Menschen islamistischen Gruppen anschließen, was letztlich in eine Art Abwärtsspirale an Gewalt mündet. Und auch wenn das Sicht der malischen Bevölkerung Frankreich nun endlich abzieht, wird diese Spirale vermutlich nicht gebrochen werden und weder Mali noch die restliche Sahelzone nicht gerade an Stabilität zulegen. Denn sollten auch andere Nationen nachziehen, wäre das Schlachtfeld wieder frei für Terroristen, paramilitärische Einheiten und Sicherheitskräfte, für die Menschenrechte offenbar eher eine untergeordnete Rolle spielen. Hoffen wir, dass es irgendwie anders kommt. So viel erstmal zur Situation in Mali. Ein anderes Krisenland zur Zeit ist Afghanistan. Dazu haben wir schon mehrere Videos gemacht, die ihr hier anklicken könnt. Oder hier schaut ihr ein Video zur Situation im Russland-Ukraine-Konflikt. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und noch wichtiger die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao.